Heute habe ich vor in Roblox Tower of Hell mit verschiedenen Mäusen, also Mäusen und äh, Tastaturen Tower of Hell durchzuspielen. Und das Ganze wird glaube ich ziemlich spaßig, also lass gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr freuen und wir sehen uns in Tower of Hell. So, da sind wir in Tower of Hell. Ich werde jetzt oh, ich brauche ein neues Update, Schneemann und RB Battles, weil zurzeit ja RB Battles läuft. Und ich habe gerade ähm, und ich benutze gerade das Setup, was ich sonst auch benutze, weil was ich auch schon im Intro sozusagen gezeigt habe. Ähm, und das ist diese Regenbogenmaus und die Regenbogen-Tastatur. Äh, wenn ihr wollt, kann ich auch eine Tastatur oder warte, ich habe eine bessere. So, wer braucht denn bitte schon eine. Ähm, eine ihr wisst, was ich meine. Na? Wieso ist hier zweimal hintereinander dieselbe State? Auf jeden Fall bin ich ziemlich schlecht an dem Spiel. Und der Tower wird gleich gewechselt. Das heißt, ich werde auch gleich wieder äh, ein neues eine neue Tastatur und Maus benutzen. Wie ihr schon sehen könnt, ähm, habe ich hier Keystrokes, heißt das glaube ich, weiß gar nicht. Ähm, und da wird angezeigt, was, ihr, äh, welche Sachen ich gerade sozusagen klicke. Das könnte euch vielleicht helfen, indem ihr, äh, wie ihr besser in Tower of Hell werdet werdet ihr ja, aber ihr werdet aber wahrscheinlich nicht so gut sein wie ich denn ich bin natürlich die beste Person in Tower of ja wie gesagt ich bin äh, die beste Person in Tower of Hell ähm, ja ich bin sehr sehr gut in dem Spiel also ihr könnt niemals so gut sein wie ich weil ich ich meine ne ich Fall ja eine neue Runde schön dann ersetzen äh, wir mal die Tastaturen und so also, jetzt habe ich eine andere Tastatur, was Sinn macht. Ich habe hier ähm, die Tastatur, diese Tastatur. Schaut sie euch genau an, weil sie wird mir wahrscheinlich überhaupt nicht helfen. Und ich werde auch noch dazu ähm, eine andere Maus benutzen, und zwar diese Maus. Hier. Ja. So. Also. Boah, muss mich erstmal dran gewöhnen, dass diese Maus so klein ist. Ich habe ja eine, <lacht>, eine ziemlich große Maus. Also, dann... Äh, let's go. Fühlt sich eigentlich ganz mal so schl schlecht an. Das Ding ist, bei der Maus ist das Problem, dass wenn ich... Äh, weil ich auch eine neue Maus habe ist weil ich meine Fresse kann ich aufhören runter zu was ich sagen wollte ist das Problem bei der Maus ist äh, dass und zwar dass ähm, der Tower gleich zu Ende des ersten und zwar manchmal klickt die Maus doppelt dann klickt sie gar nicht und das nervt halt ein bisschen und deswegen habe ich ja jetzt eine neue Maus aber diese Maus ist actually gar nicht mal so schlecht muss ich sagen diese Maus finde ich, glaube ich, besser als die. Also nicht besser als die andere, weil die andere schon ziemlich geil ist. Die Maus, die ich gerade habe. Die ist schon ziemlich stabil gut. Weil, ähm, erstens. Sie. Naja, sagen wir so. Sie, ähm. Sie ist, äh, Regenbogenfarben-mäßig. Die, ich meine. Ähm, und äh, sie ist größer, was ich auch ziemlich mag. Sie hat nicht dieses Problem mit dem Klicken und ich finde sie einfach ziemlich geil. Digga, man hat 15 Minuten und der Tower ist... Um, what? Man hat 15 Minuten für so einen riesigen Tower. Ah, aber dann bekommt man keine Münzen. Ich bin gerade im RB äh, Battles Tower. Ich schaff's nicht mal über die erste Stage. Ganz ruhig. So. Vielleicht hast du es geschafft. Ich muss ganz kurz rausgucken. So. Okay. Erste Stage, ja, man bekommt keine äh, Münzen oder so, aber ich habe die erste Stage gemacht. Und es ist gar nicht mal so schwierig. Ich meine, okay, ich sag jetzt, es ist nicht mal so... Oh, ich, ich sag jetzt, ich sag jetzt, es ist nicht so schwierig. Weil ich ein ähm, richtiger probe neu also habe, Ich bin mal, ne? bin der Pro in der Weltgeschichte. Kann man dort nicht drauf? Ich will mal was austesten. Und zwar ob man nicht einfach... Oh, Digger! Also... Was ich sagen wollte, ist als ob man nicht hier drauf kommt Warte, ich hab eine Idee. Ich spiel... What? Das kostet 244? Wieso kostet das denn auf einmal so viel? Das hat nur 80 gekostet. Es kostet jetzt nicht mein ganzes Vermögen. Digga, was? Sonst würde man hier, ja yeah, so wie sie es gemacht hat. Man kommt da auch hoch. Ja, easy, easy. Man kommt hier einfach easy peasy hoch und hat sogar eine Abkürzung. Ey, ich bin einfach der größte Pro in der Weltgeschichte. Einfach die beste Abkürzung von 2022. Power of Hell, beste Abkürzung 20... Gut, wir machen weiter mit dem letzten, äh, Maus und Tastatur das letzte Set äh, ist ein Set, was ich nicht so gerne mag. Es sind erstens zwei Tasten kaputt und das ganze Set ist ein bisschen kacke. Und das ist die Maus. Die Maus ist winziger, so winzig, das ist ein Witz, diese Maus aber gut, probieren wir damit, äh, jetzt Torofel zu spielen. Die Tasten reagieren nicht mal richtig. Ihr freut euch jetzt wahrscheinlich her, wie soll ich denn mit einer, Kap mit der kaputten Taste, die, die W kaputte, also W ist ja nach vorne steuern, und das ist die kaputte Taste. Ziemlich gut, und die Tasten sind alle ziemlich klebrig, weil ich Damals, das ist eigentlich die Tastatur von meiner Schwester. Und ich habe damals äh, Orang Orangensaft draufgekippt. Was äh, der Grund dafür ist, warum das Set jetzt ziemlich am Arsch ist. Aber zum Glück habe ich ja noch die Pfeiltasten. Zum Glück benutze ich WASD. Easy peasy. Ich probiere zur grauen stage also ich probiere zur grünen stage zu kommen wenn es geht beste wenn es nicht geht das habe ich mir schon gedacht aber das könnte actually schwierig werden okay. oh, so witzig, die Pause-Button reagieren einfach nicht. Ich habe ja Pause-Button in, bei meinem Aufnahmestudio hier und die reagieren einfach überhaupt nicht. Also, das ist ein bisschen witzig, weil ich muss dann doppelt drücken, damit sie richtig reagieren.